Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Ich habe hier mein Bibo draußen, äh, das gerade pennt. Ah, ja, komm, wir rufen mal seinen Namen. Es dreht sich erschrocken zu dir um Okay. Äh, ja, ich finde es immer noch lustig, dass es einfach so an dir vorbeifliegt und so. Äh, aber wir lassen es mal draußen. Das ist zwar voll verwirrend für mich gerade zum Laufen, aber ich sollte mich nicht auf Bibo konzentrieren, sondern nur noch auf mich. So. Du scheinst mich mit Pokémon auszukennen. Wie steht es mit Naturwissenschaften? Was hat das mit Pokémon zu tun? Richtig, gar nichts. Nein, also, ähm... Ich glaube schon, dass das klappt so als Gärtner normalerweise. So die Basics halt. Und ich vergesse immer, was bei Gift-Pokémon zieht außer Boden. Sicher keine Kev. Ich google das mal ganz kurz. Weil Das wäre noch dezent wichtig wahrscheinlich. Ich gebe jetzt einfach mal Smogon ein. Okay, die Smogon Universi University bringt mir einen feuchten Halt jetzt gerade. Das ist die Pokémon Universität, die also Uni. Die organisieren Turniere und so wie Pokémon. Ist schon eine coole Sache. Wollte ich auch mal machen in Basel. Ich habe mich jetzt nur für Yu-Gi-Oh! entschieden bis jetzt. Äh, ah, Boot macht gar nichts wegen Schwebe. In Gen 1 ist Käfer mal 2, in Gen 1 und 2 ist Boden mal 2 und wenn Schwebe überbrückt wird, ist Boden auch mal 2, also Psycho und Boden. Käfer bringt jetzt einen Feuchten, glaube ich. Weil der Witz ist, da es keine Schwebe gibt, ist automatisch der Bodentyp wieder effektiver. Ja eben, Käfer macht nichts. Käfer ist auf halb. Das war von 2 auf halb äh, genervt. Die Bodenattacken sollten allerdings was ausmachen. Jetzt muss ich nur kurz gucken, wer eine Bodenattacke hat. Außer Nidokrino nehme ich gar keiner. Das, was ich gedacht habe. Ich will endlich einen Mondstein, ich will mal Nidoking. Ich hätte es auch mal googeln sollen, ich habe das nie gemacht. Nämlich. So, Schaufel, sind wir in der Runde beschäftigt, damit er ich eingraben kann. Wir nutzen Google, um unsere Taktik zu verbessern. Mondstein, let's, nein, nicht Pets, let's go. Mondstein finden und weitere Entwicklungs-Items bekommen. Ich habe es gecheckt und Werbung brauche ich nicht. Äh, die ersten zwei habt ihr mit Rocco in der Reine, macht ihr in die östliche Richtung auf dem Weg in die Mondsteinhöhle. Dieser findet ihr mehrere kleine Krater im Boden, in vielen von diesen befinden sich versteckten Items. Ja. Oh, da gibt es zwei Mondsteine. Ein drittes Exemplar findet ihr erst einige Stunden später in Saffrona City. Da sind wir jetzt, glaube ich, unterwegs, wenn ich es richtig habe. Dort müsst ihr zum Haus der Nachahmerin einen Besuch abstatten, indem ihr die Treppe hinaufgeht und vor dem Bett erneut fündig werdet. Alles klar. Da waren auch mal vier Trainer, die sind nicht mehr da. Also an auffälligen Orten ist es halt schon auffällig. Da ist Pummeluf. Kann ich es einfach so Bibo losschicken, das kämpft dann schon mal. Los Bibo? Nein, klappt nicht. Okay. Hätte ja sein können. Okay, wir haben unseren ersten wilden Kampf seit langem. Ja, das ist auch schon vorbei. Okay. <lacht> äh, Knuderlof wird auch durch den Mondstein gemacht, soweit ich richtig habe. Ja, aber Nidorino hat noch mehr. Das heißt, sobald ich fliegen habe, das kriegen wir bald, gehe ich zurück zur Höhle. Wir haben schon einen pummelluft gefangen. Okay, das war dem Fall vor der Mondsteinhöhle. Da gibt es nämlich auch selten mal. Ciao. Äh, dann haben wir noch zwei Trainer. Hier einmal den... Nicht mehr Glücksspieler, den anderen Typen da, ja. Äh, wie hießen die nochmal? Rollenspieler, genau. Ich muss mal die Attacken von Bibor ein bisschen überarbeiten. Der leidet gerade mega. Wobei Bibor allgemein gegen Stein-Pokémon eh mega am Arsch ist. Mein Gift macht nix, Käfer macht nix. Äh, Normal macht auch nur halben Schaden. Und dann ist noch ein scheiß Bibor mit seinem Minus auf Angriff. Unglaublich. Aber dabei möchte ich eigentlich Bibor weiter... Wusste ich doch, es regnet. Äh, dabei möchte ich Bibo eigentlich weiter spielen nachträglich als mein äh, Team-Pokémon dann zum Züchten. Ich weiß nur nicht, ob ich das wirklich mache. Und ob wir vielleicht mehr als 6 züchten, um ein bisschen Varietät zu haben, weil ich Hobby, hobbylos bin und so. Das ist eine gute Attacke. Die macht 2-5 Mal, die macht 2 Mal halt. Aber der Gift-Bonus fällt weg, der eventuell entstehen kann. Ich brauche nicht zwei davon. Ich habe ja schon eine Attacke, die normal ist und relativ stark und da brauche ich nicht zweimal ein 2 bis 5er random. Vor allem, weil Furien-Schlag viel schlechter ist und keinen Step-Bonus drauf hat. Weil wir haben auf jeden der 25er Schläge noch einen Step-Bonus, der mitverrechnet wird. Man braucht nicht immer eine gute Strategie, manchmal reicht es, wenn man einfach draufkloppen kann. Garrett. Ja gut, da könnte ich Probleme haben. Wir bleiben mal drin. Ich hoffe jetzt mal, das war da kein Fehler. Du bist eh schon zu schnell, hör auf mit Agilität. Okay, die Animation. die Animation gefällt mir, aber nur zweimal zu treffen ist kacke. So, mein hat da also gar nichts gemacht, außer sich schneller und schneller und schneller und schneller und das hat gar nichts gebracht. Außer ich treffe nicht. Verdammt nochmal. Okay, da will wirklich einen vollen Stack haben auf Init. Der müsste jetzt erreicht sein, nämlich. Die fluchtwert wird. Der Fluchtwert wird doch nicht erhöht damit. Eben, die Init ist voll, das ist ein plus 6er Stack. Okay. Ja gut, dann hast du Pech gehabt, Junge. Ich kann das nämlich auch und bei mir macht es ein bisschen mehr weh, wenn ich den mal treffe. Dafür hast du jetzt deine Init-Stacks verbraucht. Sein Blick ist gerade so... Okay, können wir da einen Doppelkampf erzwingen? Ich glaube nicht. Nein. Schade. Ah, Mautzi, du kriegst so aufs Maul. Ich gucke nur ab und zu darüber, kurz wegen der Zeit, dass ich sehe, wie lange ich aufnehme etwa. Damit die Folge nicht zu kurz und nicht zu lang wird. Weil manchmal, wenn ich so am Aufnehmen bin, vergesse ich plötzlich so, oh ja, stimmt die Zeit. Und dann habe ich das so ein bisschen besser im Blick. Wenn ich streame, habe ich das anders, weil ich da dann den Chat habe. Aber ich ziehe dann das Fenster immer so, dass ich nicht sehe, wie viele Zuschauer. Weil irgendwie stresst mich das dann voll, wenn ich das sehe. <lacht> ich ignoriere das dann immer. Ich sehe ja dann, wenn Leute im Chat schreiben, das reicht eigentlich. Nadlakete, los! Mogelieb, okay. Das war nix. Uh, der macht noch weh. Uh, soll ich so. Klar, Mogelieb ist ein Step. Komm, 3-3-3 drei, drei, drei, bitte 3. Drei. Ultra hat mich viel lieber, weil da treffe ich teilweise wirklich 5er Stacks aus dem Mega-Bibo raus, First Turn und hier einfach nix. Ultra Sonne mag mich lieber als dieses Spiel. Schade. Was für Offenlegung noch mal? Einfach ein normale Tag. Okay, glaube ich Unlicht war die. Tada! Der hat sich einfach drei Mauts hier dabei, oder? Top Trainer ist das. Das ist ein kleiner Geldbonus für uns. Theoretisch könnten wir uns ohne Silphscope wahrscheinlich an den Geistern vorbeischleichen, aber eben wir kommen nicht gegen Knocker an oben. Ich denke, wir lassen es von daher mal und gehen nachher. Erst den Turm Thomas. Hallo. Ja klar. Ich zeige euch mein totes Bibo. Was hast du dabei? Pikachu. Oh. Tada. Super eingewechselt natürlich. Ich will Blättertanz mal sehen. Ja, das ist Kacke. Aber dieser ist eh nicht so so schnell. Da nicht mehr so einen coolen Booty Shake drauf. Blättertanz. Wenn ich denn schaffe, anzugreifen. Jawohl. Wow. Also, es sieht schon cool aus, muss ich sagen. Nur nicht so voll... Boah, ich bin voll weggeflasht. Es sieht okay aus. Ja, so niedlich. Besser gehabt. Ciao. Da ist auch noch ein Typ, der kämpfen will. Oh, Biber hat was. Biber hat was. Ja, Biber. Gut gemacht. Endlich bist du nützlich. Oh, und wie? Ich habe mich schon überlegt, ob ich ein neues Bibo holen soll, ehrlich gesagt. Weil mein Bibo ist recht scheiße. Aber wir lassen das mal. Natürlich. Ist ja nur Story Team. Jetzt können wir hier runter. Das Item holen ist ein Riesenpilz, der gibt glaube ich Geld oder so. Äh, weiter brauchen können wir ihn eh nicht, glaube ich Es gibt Items, die man so noch brauchen kann Aber der gehört nicht dazu äh, Hier ist Das Haus Genau Der versperrt uns den Weg Ja, dann kämpfen wir noch gegen den Ich habe mir jetzt gar nicht gemerkt, wie sie den vorhin genannt haben Ich gucke jetzt hier mal, wie der heißt Tüftler Ich finde es ein bisschen schade, dass die alles umbenannt haben, wirklich. Und ich schicke wieder Schillock in den Kampf. Ah ne, Bibo, cool. <lacht> jetzt dachte ich schon wieder da, kommt Schillock. Und Bibo hat keine Chance, trotzdem. Ich würde gerne den noch ein bisschen trainieren, der sollte es eigentlich mitmachen können. Hoffe ich jetzt mal. Ja, ich merke, Bibo passt sich nicht wirklich ins Team an, so vom Typenteil. Irgendwie fehlt mir da was, leider. Ich guck mal. Ich hätte nicht mit dem One-Hit gerechnet bei Glut. Ehrlich gesagt. Ja, lass doch dein Pad nicht fallen. Oh, das, das gibt einen schönen Schaden. Viel Spaß beim Reparieren. Gut, wir gehen weiter durch diese coole... Äh, diesen coolen Tunnel, hallo? Joa, ich weiß, es gibt zwei. Da war was. Da war doch was. Okay, wie du nervst jetzt schon wieder? Entschuldigung. Äh, ich schmeiß dich einfach in den Pokéball und dann habe ich gar keinen dabei in dieser Höhle. Also in diesem Tunnel. Hä? Also da muss was sein. Okay. Gut, unsere Endlosquelle für Geld, theoretisch, wenn ich genug Hobbys hätte. Äh, nicht genug Hobbys hätte, um zu farmen. Ah, da war's. und wahrscheinlich noch ein der hat nur auf das reagiert, glaube ich. Ja, der nur auf das das Item da reagiert jetzt gerade. Topschutz, okay. Ich probiere gerade ein bisschen die Items zu sammeln in der Hoffnung, da kommt was gescheites raus, aber irgendwie Da ist irgendwo was. Da. So geht es natürlich aus. So haben wir das früher gemacht. Laufen und A-Spammen. Und in der Hoffnung, irgendwas triggert da. Das hat normalerweise funktioniert in diesen Tunneln. So, wir sind draußen. Hallo. So praktisch, weil es viele waren, gehst du oft dorthin? Ich war noch nie da. Dankeschön. Wow. Ein neues Gebiet für uns. Lass mal hören, ich habe drei. Ich bin noch nicht so weit, ich weiß. Ja, langsam wird es Zeit, dass wir mal ein bisschen mehr vorwärts kommen von der Story her, ne? Aber klar, wir müssen viel trainieren, das gehört halt dazu. Nadelrakete, los! Aber ah, wir sind langsam, scheiße. Ja, das Bibo ist wirklich... Obwohl es einen Wesensbonus auf innet hat. Das ist recht kacke. Top, Bibo, du bist einfach Killer. Aber sobald ich hier war mit dem Fahrradweg, äh, können wir nachher mal endlich mit Pokémon Go verbinden und einige aus der Safari ziehen. Komm noch einmal, jawohl. Boom, da ist es. Das wollte ich haben. Okay, Bibo ist fast tot wieder. Mann, das nervt. Ich verfüttere halt alle Bonbons noch an Pikachu irgendwie. Oder vorhin an Bisa-Floor Bisa mit den Defensiven. Ich sollte sowas halt auch mal an die anderen verteilen gerade jetzt mal mein story team halt dass das story -Team mega broken op wird und erbeben tötet schinock okay machen wir es halt so ja dann gibt es mal ein rasierblatt hier Noch ein Rasierblatt. Ja, dieser läuft recht langsam. Trotzdem. Ich weiß gar nicht, wie viel Energie er hat, aber er hat nicht viel im Vergleich. Ich glaube, er ist der langsamste der drei Starter. Kann das sein? So, und das ist Eis und Wasser oder nur Wasser? Stimmt, dann ist Jugend nur Eis dabei. Okay. der macht weh seht ihr, defensives Bisa -Floor. ist Liebe danke dankeschön, oh, so voll beschämt, so, oh du bist stärker, uh. <lacht> so, ein Elixier, Genau, hier habe ich früher mal meinen Vulpix gekriegt. Und Vulpix ist jetzt äh, editionsbezogen, glaube ich. Im Evoli gibt es nur Vulpix. Jawohl, die Fänge heute la laufen. Ich habe bis jetzt zwei gemacht heute. <lacht> Mega schwer. Die geben halt extrem viel EP, das ist schon gut. Ich sollte auch Pumelo fangen und so. Mal einfach kurz so... Ui, ja. Ich fahre mal das Pummeluf noch. Mal gucken, ob das viel Epe gibt. Das war zu schwach. Als ob der einfach so auf die Seite fliegt. Oh, ich mag nicht mehr dieses Blöde nach links und rechts. Aber mit der Konsole ist es wirklich viel zu einfach, weil ich einfach richten kann. Und hier muss ich gucken, wie ich werfen muss, dass der Ansatzweise ankommt. Das gibt nicht mal die Hälfte vom Fukano. Lohnt sich nicht. Aber jedes Mal. Ja, den Typen fordere ich erst auf, wenn ich heilen war, kurz. Aber ich nur ganz kurz. Hallo, ja, bitteschön, schön. Hier meine Pokémon. Und mein Pikachu kommt auch. Gut. Was auch lustig wäre, wäre das Feature gewesen von Pokémon Diamant Perl, dass man die Pokebälle so schmücken konnte, aber irgendwie passt das halt nicht ins 3D-Design rein. Beim Diamant Perl ging das noch, weil es ein 2D-Feld hatte eigentlich. 3D wird es ein bisschen schwieriger umzusetzen, weil man nicht... Weiß, wo genau das Zeug überall hinfliegen soll. Außer man lässt halt die Buchstaben weg und dann sagt man so, yo. Das Stück nicht Pokémon-Kampf, okay. Äh, dann sagt man so, yo, hier hast du Konfetti und dann fliegt überall in 3D das Konfetti rum. Weil im Diamant-Perl konnte man halt noch Buchstaben, wenn man Icognitus gezeigt hat, holen. Das war ganz lustig. Ich renne in so viele Typen-Nachteile rein, das ist nicht normal. Der macht Double Damage, wenn ich einen Status-Effekt habe, also Sch Schlaf, Gift oder so. Klar. Er ist aber nur Fl Normal Flug, ja genau, Level 29. Ich habe mit Porenta bis jetzt nicht wirklich gespielt, deswegen bin ich mir gar nicht sicher gewesen. Ha, du Noob. Fuck you. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen: Pikachu. Irgendwie sieht es voll bescheiden aus: eine Jacke. Entschuldigung. Die Jacke und die Kappe, ich weiß nicht, ob mir die wirklich gefallen. Dass die Ohren so durchklippen und lächeln, das finde ich auch recht komisch, aber hey. Hallo Knuddeluff. Fucking tank, unglaublich. Also wirklich abartig, was Knuddeluff alles wegstecken kann. Würde ich sagen, legen wir mal richtig los. Und sogar ein Critical und der hat so wenig Damage gekriegt. Das ist nicht normal, Entschuldigung. Knuddeluff und auch Shaneira sind so Tanks. Das ist Relaxo auch. Das sind die 3-4 Pokémon, die es gibt. Die tanken einfach alles weg, wenn man die richtig baut. Und das ist so abartig. Auch Porenta kann recht defensiv gebaut sein. Aber Porenta ist ein bisschen was anderes. Ich finde es eben Rel Relaxo, Shaneira und Knuddeluff sind recht aggressive Tanks. Und das ist recht lustig. Ja, genau. Also, wenn ich dies einsetze und ich penne, oder also penne nicht natürlich, äh, außer ich kriege sie zufällig mit äh, Schlafrede. Aber wenn ich brenne, paralysiert bin oder Gift habe, dann mache ich Double Damage mit Fassade. Gut. Äh, hier konnte man früher auch ein Evoli kriegen, das geht wahrscheinlich heute nicht mehr. Das sieht ein Pokémon raus hinter mir. Also wieder Items suchen will. Das geht jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil Evolin ein, ein Starter-Pokémon ist in dem Sinn. Doch, hier war das. Gut, dann gehen wir mal hier rein und gucken mal, was da ist. Ob das immer noch gleich gebaut ist. Natürlich ist es noch gleich gebaut. Aber ich denke nicht, dass es hier noch ein Evolin. Okay, die haben die Treppen anders gebaut. Ja. Logischer haben sie sie gebaut mit einer Wendeltreppe. Früher konnte man, wenn man nach rechts reingeht, kann man rechts raus, dann mussten wir nach links und so weiter. Das ganze Areal sieht ein bisschen anders aus. Okay. Ja, wie gesagt, da gibt es ja kein Evoli äh, e mehr. Dafür die Attacke Knudler. Das ist eine Feenattacke, die habe ich mit Osering gespielt. Die ist so gut. Auf Osering macht die richtig viel Spaß. Und anscheinend kann man da drüben auch nur noch hoch, um ein, Item zu, ups, um ein Item zu holen. Gucken wir mal, ob sich das lohnt, dann irgendwie so halb... Danke Zeit. zehn hier hinten noch ein Item. Jawohl. So, oh cool. Habe ich bis jetzt noch keins verwendet. Äh, sollte ich vielleicht mal machen, endlich, um die Kleinen zu hoch, hoch zu pushen, aber irgendwie... Naja. Äh, hier war das Haus, okay. Ja eben. Es war fast klar, dass sie kein Evoli mehr rausgeben, weil es ein Editions-Pokémon ist jetzt. Hi. Tschäde, ich muss hier nur durch. Oh, hallo, was für ein Zufall. Ups. Was ich hier mache, fragst du? Ich äh, bin gerade auf dem Rückweg von, von der Arena von Prismania City. Ja, genau. Als Arena-Leiter zerlege ich nämlich großen Wert darauf, dass mich meine Kollegen äh, Kollegin auszutauschen, weißt du? So bin ich eben. Ein Profi durch und durch, natürlich. Leider sehen das meine Kollegen nicht alle so. Diesmal bin ich zumindest einiges kalt ab abgeblitzt. Dieses Marmoria Diese Marmoria-Cracker waren als Mitbringsel gedacht. Hier, die kannst du haben. Wenn ich Marmoria kräcker knabbere, kriege ich immer einen ganz trockenen Hals. Trink daher am besten ein schönes Tässchen Tee dazu. Ah. Oh, verflixt. Ich wollte doch eine Tasse für den Wachmann aufheben. Das sah so durstig aus. Naja, das lässt sich nicht ändern. Jedenfalls scheinst du auf deiner Reize schon ein paar Reden abgeklappert zu haben. Das lobe ich mir. Immer weiter so. Okay, also war das jetzt so ein mega subtiler Hinweis mit. Geh das dem Wachmann, du Flachpfeife, weil du nicht selbst drauf kommen kannst. Bisher konnte man hier nämlich Tee holen oder so. Hallo? Jo, das zählt wirklich. Äh, wir gehen noch ganz kurz nach oben. Ich will wissen, was das für ein Item ist, nämlich. Dann sind wir fertig, keine Sorgen. So. Äh, auf diesen Stockwerken gibt es verschiedene Sachen, die wir noch angucken können. Ich würde sagen, wir gehen zuerst nach oben. Dann in der nächsten Folge schleichen wir uns wieder Stockwerk für Stockwerk nach unten. Äh, und gucken uns ein bisschen mehr um dann. Ich will jetzt einfach mal wissen, was da oben liegt noch. Okay, das ist nice. KP. Gut, also, dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Ich euch hat es gefallen. Wir sehen uns in Folge wieder. Mein Name ist Adrian. Alles Puppen mit Zucker. Ich gehe nach oben. Cheerio!